Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleos. Wir wollen heute mal ein vermutlich hochwertiges ähm, Kürbisschnittset testen. Ich habe dafür noch 26 Euro bezahlt. Derzeit ist es aber auch, äh, ja, jetzt kostet es 17. So schnell kann es gehen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, bleibt dran. So kam natürlich üblicherweise Huckizuki an, wie man jetzt so von Amazon Prime kennt. Link ist hier übrigens in der Beschreibung, wenn ihr euch denn mal anschauen möchtet. Wie gesagt, jetzt könnt ihr noch sparen, 17 Euro, ich habe es für 26 gekauft, die Idiot. Also was haben wir jetzt da so drin? Einmal haben wir hier so kleineres Werkzeug. Gucken wir uns gleich genauer an. Dann haben wir hier für die gröberen Sachen Werkzeug anscheinend. Noch drüber, ein Becherchen, ein Becher optisch ansprechend und Papier, ansonsten hier ist nichts weiter drauf. So, dann gucken wir uns mal das ganze Papier hier an, ah, da sind Schablonen. Ja. Man genauso übertragen wie im Video zuvor zu sehen. Man könnte jetzt immer mal ausschneiden, hier alles was Schwarzes ausschneiden, aufkleben auf den Kürbis und dann einfach nachzeichnen. Genau. Wie man da vorgeht, das seht ihr an dem anderen Video von uns. Jetzt ist leider nicht beschrieben, wofür das ganze Zeug hier da ist. Da gucken wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an erstmal das Probe, also hier so eine Säge, sicherlich um den Deckel aus, abzuschneiden und auch so für die gröberen Sachen, hier die ist sicherlich, oder der Löffel hier ist sicherlich für, äh, um den auszuhöhlen den Kürbis. Hier damit kann man wunderbare Ecken rausholen, so wie es aussieht. Ja. Was natürlich cool ist, ist hier der Becher, das war bei dem anderen Schnittzeit nicht dabei. Na, wenigstens alles so ein bisschen beisammen. Wir sind auch direkt Löcher drin, also man kann sich das auch äh, schön anhängen, wenn man das möchte. Dann kommen wir jetzt zu dem feineren Werkzeug. Ich habe da auch äh, so ja, schon Schutz drauf. So. Aber ich sehe gerade also die Dinger hier, die ich hier einsortiere gerade. Äh, die sind dann Tatsache zum Anhängen. Und der Becher ist dann wirklich für dieses Zeug, gucken wir uns mal weiter an, also hier haben wir noch eine Säge, noch eine Säge, ein bisschen kleiner als die andere, das war bei dem anderen Werkzeug auch so, aber hier hast du viel mehr, oh das ist gut, wenn du mal ein bisschen was breiteres aber oberflächliches rausholen möchtest, ja. Und das ganze. Nach, oh nee, das äh, scheint dann doch ein bisschen schärfer zu sein. Ja. Ja, sehr gut. Ah! <lacht> so, dann gucken wir uns mal an, was denn in diesen Becher rein soll. Also diese feineren Sachen hier. Es also, wirkt so wie vom äh, Waffenreinigen, äh, ja also um wirklich kleineren Staub, so Dreckreste, Rußreste äh, hier zu entfernen. Hier das ist schon wichtiger hier, so Skalpell Sachen ja, hier auch mal Bogen. Da ja, sind ja ganz verrückte Sachen dabei. Ja, das ist so für... hier haben ja so ein Skalpell, das ist, das ist wirklich wichtig, also das würde ich schon cool finden, aber das ist hier, ähm, damit kann man halt verschiedene Formen so rauskratzen. Ja, einfach muss so immer rein in den Kurven, einmal lang, das probiere ich dann nachher mal aus. Also so stelle ich mir das vor, testen das ja halt mal. Hier haben wir wieder so ein Skalpell und hier hoch muss halt wieder so eine Rundung raus, ja genau das war auch schon, nein das, heißt, das war auch schon, das ist schon sehr viel ähm, ich werde jetzt erstmal einfach nur mit dem Zeug, was ich jetzt hier zur Verfügung habe, ein Kürbis schnitzen und ja, lass mal gleich mal eins ausprobieren, zwei das dritte das hier ja ist jetzt, also ging wunderbar ich habe da jetzt einfach mal ein Stückchen rausgeschnitten mit einfach lang gezogen habe. Jetzt mache ich keine Sauerei, natürlich. Die -Ära. So. Probieren wir mal dasselbe mit ihm hier. Wunderbar. Kann man nicht meckern. Also, das ist echt kein Problem. Das ist auch echt scharf. Also, kein Kinderspielzeug, ja. Hier kann man einfach so ihn mal so lang ziehen. Oh, schön versagt. <lacht> so ihn mal so lang ziehen. Und ja, cool. Na, wird wahrscheinlich ratzi verziehen. Immer zum Verständnis, ich werde jetzt einfach bloß ein bisschen Gesicht machen. Immer ehm hier so ausschneiden. dann hier liegt das alles mal aus. Dann probiere ich hier alles mal aus. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Leute, ich habe hier mal eine Stunde dran rumgespielt an dem Ding. Und ja, sieht man ja hier, ja. Äh, da sind echt äh, Dinger dabei, die sind echt gut zu gebrauchen So sieht er echt blöd aus finde ich das Ist egal Ja da sind echt Dinger dabei, die kann man gut gebrauchen Da sind aber auch Dinger dabei, die sind äh, mein, meiner Meinung nach ja nicht zu gebrauchen Also ich finde man hätte da 1, 2, 3 Sachen einfach weglassen können, die ähm, so wie der Pinsel oder ja, der dritte ist Galpel, sag ich mal. Diese ganz feinen Sachen, die können meinetwegen auch wegbleiben. Ja, ich würde dem Ganzen 4 von 5 Sterne geben. Einfach weil der Preis, also man kann den Preis ruhig noch ein bisschen drücken, indem man einfach ein paar Sachen weglässt. Zum Beispiel brauche ich das Ding nicht hier. Den schon, das ist schon ganz cool. Damit kann man schöne Linien ziehen quasi, breite. Ähm, genauso wie das Ding war auch ganz cool. Und das Ding ist auch gut. Zum Beispiel brauche ich nicht. Äh, Der zehnte Skalpell. Hier, also hier habe ich einen Halbrund und hier habe ich einen Halbrund und wieder so, ein, so eine Art Skalpell-Messer. Ja, also das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und äh, das Ding braucht man ja nun wirklich nicht, ja. also das ist ja wunderbar, wofür ja. das Ding jetzt äh, genau gedacht ist, weiß ich auch nicht genau, also habe ich nicht gebraucht, habe ich benutzt, aber ja weiß nicht. Die beiden Sägen sind, sind sehr gut, 1A, der Löffel, auch äh, richtig geil, wunderbar, ja Pickdings. mit dem Pickdings habe ich halt ein paar Löcher in den Kürbis äh, direkt gemacht. Lässt mehr Luft drin und äh, äh, scheint da halt besser. Das Ding war auch cool. Und das Ding kann man auch hier brauchen. Also alles, was hier grob mitgeliefert wurde, kann ich gar nicht richtig drüber meckern. Und ein paar Sachen von diesen feinen. Ja, muss nicht sein. Könnte man sich vielleicht, könnte, könnte man den Preis noch ein bisschen drücken. Äh, die Olle. Der Olle Becher, der ist jetzt cool. Und yo, also wie gesagt, hier von 5 Sterne. die Qualität ist aber sehr hoch, also pff, besser als bei dem vorher. Aber das Feuer hat auch bloß 9 Euro gekostet. Dafür habe ich jetzt 26 bezahlt oder so. Okay, Moment. Genau, ich habe 26 bezahlt. Und wenn er jetzt hier unten auf den Link klickt, dann bezahlt ihr nur noch 16. 99, also 17. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt mal einen schönen Kommentar. Und äh, vielleicht kennt ihr jemanden, dem das Video gefallen könnte, dann teilt er da das mal. Und genau, abonniert den Kanal, Leute. Das ist das Wichtigste. Wenn er das jetzt nicht macht, dann verpasst er da wieder ein paar Videos. Das wäre echt blöd. Ciao! das zum